Hallo zusammen, willkommen bei Football Therapies und willkommen zur zweiten Folge dieser Miniserie über die Methode Monchi, der Sportdirektor des Sevilla FC. Denn nachdem wir in meinem letzten Video, das ich euch empfehle anzusehen, bevor ihr mit diesem Video fortfährt, den Scouting-Prozess und die Erstellung der technisch-taktischen Profile der ausgewählten Spieler für jede Position beschrieben haben, wollen wir heute über die Fortsetzung dieser Schattenarbeit sprechen, die den Erfolg der Rekrutierung von Sevilla ausmacht. Beginnen wir mit dem psychologischen Profil des Spielers, das aus Informationen über das Verhalten des Spielers besteht. Diese geben dem Verein zunächst Aufschluss darüber, ob es, ob es riskant ist, diesen Spieler zu verpflichten, denn wenn er sich regelmäßig mit seinem Trainer äh, oder seinen Mitspielern anlegt, würde seine Anwesenheit im Verein eher schaden als nützen. In einem zweiten Schritt, also wenn der Spieler tatsächlich eine Siegermentalität hat und keine Probleme bereitet, kann man anhand äh, dieser Informationen erkennen, an welchen psychologischen Punkten der Verein arbeiten muss, damit der Spieler sich verbessert. Nach einer Reihe von Siegen äh, könnten manche Spieler zum Beispiel dazu neigen, den Gegner zu, unter zu unterschätzen, was die Leistung beeinträchtigt. Diese Informationen gelten jedoch nicht als eine von einem psychologischen erstellten Analyse, da sie eigentlich von Personen gesammelt wurden, die den Spieler innerhalb oder außerhalb der Fußballwelt kennengelernt haben. Das physische Profil basiert auf diesmal objek objektiven Informationen, die statistischen Daten. Hier geht es vor allem darum, das Volumen und die Intensität der Läufe des betreffenden Spielers mit den Anforderungen zu, zu vergleichen, die der Sevilla in seiner Position braucht. Neben der Sorge um, um die Leistung hilft, die Kenntnis der körperlichen Fähigkeiten eines Spielers, aber auch dabei Verletzungen zu, zu vermeiden, indem der Trainerstab seine Spielzeit und vor allem seine Trainingsbelastung anpassen kann. Auch der Verein selbst sammelt Daten zur äh, Verletzungsprävention, indem sie die, Schlaf die Schlafqualität und Dauer der, der Spieler sowie die Härte des Spielfeldes auch messen. Diese Big Data sind aber auch entscheidend für die Erstellung von letzten Profil des Spielers, das wirtschaftliche Profil. Wenn man objektive Daten über die Leistung eines Spielers hat, äh, kann man nicht nur seinen Preis, sein Gehalt und die mögliche ideale Vertragsdauer besser einschätzen, sondern auch wissen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, ihn zu verpflichten. Manche erklärt, dass man Situationen ausnutzen sollte, in denen der Spieler in letzter Zeit nicht gespielt hat, zum Beispiel aufgrund einer Verletzung, einer Verletzung oder eines Streits mit Vereinsmitgliedern, dass ein Preis in diesen Kontexten niedriger ist. Schließlich wird sich der, der andalusische Sportdirektor für die mögliche zukünftige Aufwertung interessieren, die ein Spieler ihm durch einen weiteren Transfer bringen könnte. Um langfristig mit den größten europäischen Vereinen konkurrieren zu können, muss Sevilla tatsächlich Geld generieren, indem sie Spieler verkaufen, die dort ihren Wert gesteigert haben. Nur Spieler zu verpflichten, die sich noch nicht in einem Verein ihrer Größenordnung bewährt haben, wäre jedoch riskant, da der Verein auch kurzfristig gute Ergebnisse erzielen muss. Daher artet Monchi darauf, dass der Kader zu etwa äh, 30% aus Spielern besteht, die direkt auf diesem Niveau leisten können, während die anderen äh, 70% noch nicht auf diesem Niveau erwartet werden. Je nach Leistung und Werdegang des anvisierten Spielers wird Monchi daher einschätzen, wie viel Eingewöhnungszeit für diesen Spieler äh, vorges vorgesehen ist. Die verschiedenen Profile, die für jeden Spieler erstellt werden, ermöglichen es, eine Klassifizierung vorzunehmen, um herauszufinden, welche Spieler am besten zu den Bedürfnissen de des Trainers passt. Auch wenn dieser bei der Erstellung der Liste noch ein, ein Wörtchen mitzureden hat, äh, wenn der Trainer einen Spieler aus der Rangliste kennt und ihn zum Verein holen möchte, wird nämlich manche ihn als Nummer 1 auf die Liste setzen. Die Wahl des Trainers ist nicht nur ein gutes Argument, um den Spieler zu gewinnen, also zu, zu überzeugen, sondern beseitigt, beseitigt auch das Risiko, dass die, die Wünsche des Trainers hinsichtlich, hinsichtlich der technischen und taktischen Eigenschaften des Spielers interpretiert werden. Es ist jedoch notwendig, Alternativen zu haben, einer der, der beiden Ratschläge, die Monschi in Bezug auf die Transferverhandlungen gibt. Denn wenn die Verantwortlichen des anderen Ver verhandelnden äh, für Vereins merken würden, dass Sevilla keine anderen Alternativen zu ihrem Spieler haben, sind sie in der Lage, den Preis viel höher zu schrauben. Sollte sich in diese Lage geraten, würde er die andere Seite nicht übervorteilen. Nicht aus Freundlichkeit oder Mitleid, sondern weil er an die, sondern einfach weil er an die Zukunft denkt. Es ist wichtig, dass alle mit dem Deal zufrieden sind, denn es kann, es kann sein, dass die, dass die Parteien eines Tages über einen anderen Fall verhandeln müssen werden und Kroll könnte die Dinge komplizieren. Wenn der Spieler erst einmal in Andalusien angekommen ist, ist der Transfer allerdings noch nicht gelungen. Deshalb wird der Verein ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung daran arbeiten, unter anderem mit einer Vorbereitung auf die Vorstellung des Spielers. Dieser soll nur das Nötigste sagen, um sich nicht um sich nicht selbst unter Druck zu setzen. Vor allem soll er keine Versprerung... äh versprechen und zum, zum Beispiel darüber machen, wie viele Tore er schießen äh, oder welche Titel er in Sevilla gewinnen will. Im gleichen Sinne achtet manche auch darauf, dass die Vorstellung nicht den traditionellen Teil enthält, in dem der Spieler mit einem Ball äh, jongliert, jongliert, um zu vermeiden, dass er in irgendeinem Pannenclip äh, landet. Falls der Spieler mit ein paar Kilos zu viel aus, aus dem Urlaub kommt, aus dem Urlaub kommt, sorgt der, Verein, sorgt der Verein auch dafür, dass keine Fotos von ihm mit nacktem Oberkörper gemacht werden. Um Kritik zu vermeiden oder einzuschränken, benötigen die Spieler auch ein gewisses Wissen über den jeweiligen Verein. Im Fall von Sevilla ist es zum Beispiel wichtig, die Rivalität mit, den, mit dem anderen Verein der Stadt, Real Betis Valompier, zu verstehen. In diesem Zusammenhang äh, empfiehlt Banchi seinen, seinen Spielern, sich kein grünes Auto zu kaufen, was, was die Farbe des rivalisierenden äh, Vereins ist. Denn auch wenn es sich hierbei um eine Anekdote handelt, ist es genau das, was die Medien und die Fans dem, dem, dem Spieler vorwerfen würden, wenn seine Le Leistungen enttäuschend äh, ausfallen. Abgesehen davon muss dieses Kennenlernen des anderen auch in die andere Richtung stattfinden. Nur dem Spieler zu zeigen, dass man sich für, einen, für sein Umfeld, seine Religion und seine Hobbys interessiert, wird schon dazu führen, dass er sich geschätzt fühlen wird, äh, was wird ihm zum Beispiel vertrauen. So wird er sich dann bei Problemen bezüglich dieser Punkte sich, sich, sicher offenbaren. Der Verein wird alles daran setzen, damit äh, damit der Spieler auch außerhalb des Spielfeldes glücklich sein kann, so dass er sich auf den Fußball konzentrieren kann und keine Ausreden dazu haben kann. Natürlich ähm, ist dann auf dem Spielfeld auch ein anderer Mann besonders wichtig, der Trainer. Deshalb stellt Manchi auch sicher, dass er auf dieser Ebene die richtige Person einstellt. Denn der anvisierte Trainer soll nicht nur attraktiven Fußball spielen, sondern wird, äh, wird wie die Spieler zunächst auch aus, psychologisch, aus psychologischer Sicht geprüft. Damit, damit es zu einer Einigung kommt, muss der Trainer auch das Modell der Sevilla akzeptieren, insbesondere die Transferpolitik, aber auch die Tatsache, dass man gerne nah an der Mannschaft und den Spielern ist. Die Anwesenheit des Sportdirektors beim Training, um und bei den Spielen in der Umkleidekabine ermöglicht es ihm eben auch, seine Neuzugänge zu un unterstützen und ihm so die Eingewöhnung zu erleichtern. Obwohl diese Miniserie hier endet, kannst du meinen YouTube-Kanal sowie meine Twitter, Instagram und LinkedIn-Accounts abonnieren, die du in der Beschreibung findest, um nichts von meinem Inhalt zu verpassen, der dem dieses Video enthält. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss auch nicht es mir in den Kommentaren mitzuteilen, auf den blauen Daumen zu klicken und um das Video zu teilen. Das würde mir viel helfen. Mehr als du glaubst. Ciao.